Anlagemöglichkeiten gibt es im Prinzip vor allem drei für dich als Selbstständiger. Das ist erstens ähm, Immobilien. Also wenn du mal entscheidest, eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, ist das eine Anlagemöglichkeit, wo du dann nicht mehr Miet Zinsen zahlen musst. Und die Mietzinsen sind dann quasi deine Renditen auf dem, auf dem investierten Kapital von, von dieser Wohnung und dem Haus. Und das ist etwas, was ich sehr wertvoll finde, auch wenn es in der Schweiz nicht wahnsinnig beliebt ist. Es gibt nicht so viele Leute, die mit Wohneigentum sparen die meisten mieten, oder also wir sind so ein Volk von Mieter. Das Zweite ist, ähm, wo du kannst machen, ist du kannst es äh, einer Firma, einer Bank oder sogar einem Staat geben und bekommst dafür einen festen Zinssatz über in Form von einer Obligation. Das heißt, sie geben dir ein Wertpapier, eine Obligation und, äh, du, zahlst, äh, und äh, du zahlst etwas dafür und dafür bekommst du Renditen über von dem, vom Staat oder auch von den Firmen selber. Äh, und auch von den Banken, je nachdem. Das sind so, da kannst du nicht mehr raus, das Geld kannst du nicht mehr brauchen, du musst zuerst die Obligation wieder verkaufen. Und der Zins ist grundsätzlich etwas höher, als der, wo die Bank Genau, und dort ist der Zins etwas höher. Mhm. Bei den Obligationen hast du den Vorteil, dass irgendwann einmal muss man die Obligation zurückzahlen muss. Du hast also ein hohes Sicherheitsgefühl. Also, du hast irgendwann mal ihr genau den ganzen Betrag auf der Obligation statt zurückzahlen, außer zu einem Konkurs also die Obligation, ja, das passiert leider auch, aber mhm. bei, bei, beim, beim Staat ist das äh, nicht so ein Problem. Mhm. Heute ist das Problem, dass die Obligationen eigentlich auch keinen Zins geben wie das Bankkonto. Also es ist sogar so, wenn du bei einem guten Schuldner jetzt in Schweizer Franken eine Obligation kaufst, dann hast du eine negative Rendite. Das heisst, du verlierst ein bisschen auf dem Geld. Das ist tatsächlich so. Also wenn du heute eine Bundesobligation kaufst, dann musst du jedes Jahr noch 0,5% zahlen, damit es überhaupt... <lacht> das Geld überhaupt vom Staat geben Also das ist wirklich leider heute gar nicht eine echte Alternative. Und die dritte Möglichkeit sind dann eigentlich nur noch Aktien. Dass du dich also beteiligst an einem Unternehmer. An einem Unternehmen. Und da ist es wichtig, dass, du, dass man Aktien nicht sieht als, ähm, als Spekulationsinstrument weil die gehen ja stark runter und runter. Man kann sich da vorstellen, das vorstellen, dass ist eigentlich wie ein Roulette. Oder? Wenn du dann zum richtigen Augenblick die richtige Aktien kaufst, dann verdienst du sehr viel Geld. Sondern wenn du sparst über 30 Jahre sparst, Danach musst du die Aktien eigentlich als langfristiges Anlageinstrument anschauen. Und wo sie gerade kurzfristig sind mit dem Aktienpreis, spielt eine weniger große Rolle, wie dass sie dir langfristige Rendite geben. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt.